Kurz erklärt, Social Media Der Begriff Social Media beschreibt Webseiten und Apps, über die Nutzer Inhalte kreieren, sowie teilen und sich vernetzen können. Zentrales Merkmal von Social Media ist die Interaktivität. Soziale Interaktionen zwischen Nutzern schaffen einen Online-Dialog, die sogenannte Many-to-Many-Kommunikation. Nutzer erstellen Inhalte, über die ein permanenter, zeitlich unbegrenzter Austausch mit anderen stattfindet. Die bekanntesten sozialen Netzwerke sind Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat.